you mm -hmm. Ich bin Theresia Ensensberger, ich bin Journalistin. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren ein Magazin gegründet, das heißt Blogmagazin. Auf Twitter heiße ich ensensberger t Wenn ich tweete, dann tweete ich eigentlich, wenn, wenn ich es gar nicht mehr aushalte. Ich habe immer das Gefühl, im Feldtong nähert man sich dem Internet, als wäre es eben irgendwie ein exotisches, neues Land. Aber das Netzwerk besteht auch aus Menschen. Deswegen ist das eigentlich nur eine, eine Erweiterung unserer... Analogen Welt oder so. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Zeitungsbranche einfach sehr, sich sehr geärgert hat über sich selber, weil, so, weil es gab eben diesen Moment, wo alle gemerkt haben: Scheiße, wir sind zu spät auf den Zug aufgesprungen, wir haben das irgendwie nicht ernst genommen. Ich habe ja dieses Magazin auch ein bisschen aus so einer Frustration heraus gegründet, um zu zeigen: Hör zu, man kann jetzt auch, man kann auch ein Magazin machen. Wo man sich sehr dieser sozialen Medien bedient, wo man sich so Mechanismen bedient wie diesem Crowdfunding, also so Möglichkeiten, und das aber trotzdem Print ist. Wir finanzieren uns übers Internet, das heißt, ohne, ohne das Internet wird es uns nicht geben. Auf der anderen Seite könnte man wahrscheinlich auch sagen, ohne das Internet hätten wir, keine, hätten wir vielleicht nicht so große Probleme gehabt, einen Verlag zu finden, der noch Print machen will. Es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die das Digitale und das ähm, Print unterscheiden. Mir war es eben wichtig, in dem Fall mich irgendwie darauf zu besinnen, was kann Print. Leisten im Gegensatz zum Internet. Und im Internet passiert halt viel Meinung, es geht schnell. Ähm, wenn man bloggt, dann muss man auch irgendwie und irgendwie Klick zahlen will, dann muss man halt hinterher sein, dass man die Sachen über die Sachen schreibt, über die sich gerade alle unterhalten. Ähm, wenn man Print macht, hat man den Vor- oder Nachteil, dass man eben ein bisschen langsamer ist. Und ich habe immer nicht verstanden, warum Magazine, die doch eigentlich eben auch in einem langsameren Rhythmus erscheinen, sich so dranhängen wollen an diese äh, tagesaktuellen Gespräche. Und habe dann gedacht, es wäre doch eigentlich schön, wenn man eben ein Magazin macht, das sich sozusagen entkoppelt davon. Wenn es langsamer geht und wenn man sich ein bisschen besinnen kann, dann wollen die Leute das auch lesen. Also die tiefe Analyse, wo viel Arbeit drin steckt, wo sich jemand Zeit gelassen hat, das, das ist glaube ich, das kommt schon an. Also es verkauft sich auch noch, noch, keine Ahnung wie lange noch.